Was ist eine Aktie? Eine Aktie ist ein Stück, ein Teil vom Unternehmen. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich ein Stück oder ein Teil und zwar so groß wie der Wert einer Aktie ist. Entsprechend, wenn ich mehrere Aktien davon kaufe, gehört mir in dem Wert der Aktie das Stück von dem jeweiligen Unternehmen. Ich kaufe Unternehmen und nicht die Aktie. Ich gehe. So vor. Ich frage mich, hat das Unternehmen für mich eine Bedeutung? Danach folgen zwei weiteren Fragen. Will ich das ganze Unternehmen besitzen? Und verstehe ich es ganz, um besitzen zu können? Wenn ich das Unternehmen kaufen gehe, dann gehört mir in diese Firma alles, was dran ist. Hängt. Auch wenn ich sogar eine, eine einzelne Aktie kaufe, denke ich so. Es gibt einen guten Grund für diese Vorgehensweise. Es führt mich dazu, als Unternehmerin zu denken und nicht wie eine Anlegerin. Und das ist entscheidend für eine erfolgreiche Rendite. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, möchtest aber über erfolgreiches Aktieninvestment lernen, und Wissen nach und nach aneignen, dann tue es jetzt. Ich bin stolz auf meinen Besitz, denn wenn ich als Unternehmerin eine Aktie kaufe, bekommt das einen persönlichen Charakter. Ich will, dass es persönlich ist. Das ist ein wichtiger Entscheidungsgrund, wo ich mein Geld anlege. Das Unternehmen, in das ich investiere, bekommt dadurch mein Einverständnis seine Geschäfte weiterhin zu tätigen, so wie ich es geplant hatte, egal um was es geht. Wenn ich zum Beispiel PayPal kaufe, befürworte ich damit stillschweigend das Unternehmen. Im Endeffekt sage ich damit, ich will, dass PayPal seine Dienstleistungen, Produkte und seine Art zu Unternehmen zu führen beibehält. Wenn jemand ein Unternehmen kauft, das Kinder in einer Fabrik ausbeutet, unterstützt derjenige die Kinderarbeit. Das mag für dich oder für denjenigen in Ordnung sein, aber ich möchte stolz auf mein Unternehmen sein und für die Ausbeutung der Kinder gebe ich meine Stimme nicht ab. Ich mache mit meinen wenigen Aktien nicht großen Gewicht für ein Unternehmen aus. Aber für Unternehmen zählen kleine Aktionäre viel. Wenn wir uns für ein Unternehmen entscheiden, besitzen wir ihn zum kleinen Teil. Wir geben unsere Stimme ab. Dann muss man bedenken, was wir damit sagen wollen. Wenn du dir bewusst machst was in deinen Augen gut oder schlecht für die Welt ist. Trägst du dazu bei, ob du eine gute oder schlechte Anlageentscheidung triffst. Das bedeutet nicht, dass ich dich vor dem Kauf von Unternehmen bewahren kann, die irgendwann pleite gehen können oder damit die maximale Rendite garantieren würde. Wenn du meinst, etwas wäre schlecht für die Welt, dann kaufe das Unternehmen nicht. Vertrete mit deinem Geld was du willst und begreife, dass das deine persönliche Entscheidung ist. Geldanlagen ist eine der wichtigsten und moralisch am stärksten belasteten Aktivitäten. Wer privilegiert ist, mehr Geld anzulegen als Kapital, muss ihn sorgfältig platzieren. Folgerichtig könnte das über die Welt in der Zukunft entscheiden. Es gibt 8000 Aktien, also Unternehmen, die die Aktien ausgeben. Es reicht, wenn man 80 für sich findet, um gut zu investieren. Wenn du als stolzer Besitzer eines Unternehmens agierst, erfüllt dich das und verbessert die Welt und hilft der Menschheit. Wenn du eine Aktie kaufst, dann wird für dich das Thema Rendite und Verlust des Geldes beginnen zu beschäftigen. Du wirst viel über die Unternehmen lernen, über die maximale Rendite, über die minimale Verluste. Es wird einige Zeit und Aufwand kosten, alles über die Aktien zu lernen. Die Reflexion über die Unternehmen und dein investiertes Geld in diese Unternehmen werden dich bei Kursschwankungen beruhigen können, wenn du dich ausreichend damit auseinandergesetzt hast. Du findest am Ende dein persönliches Ziel, beim investieren und alles wird leichter mit der zeit was wir immer wieder tun wird immer wieder leichter aber nicht weil die aufgabe leicht geworden ist sondern weil wir sie besser bewältigen ralf waldo emerson wie siehst du die aktie Schreib mir in die kommentare deine Meinung. falls dir das video gefallen hat habe ich meine mission erfüllt like es bitte und teile mit jemandem der es brauchen kann bis zum nächsten neuen Video.